Das ist mein erstes eigenes Projekt nach Battletime, aber das kennt eh keine Sorge mehr. Ähm, und zwar nennt sich dieses Projekt Minecraft. Willkommen Leute, mein Name ist Sertion und ich begrüße euch nach drei Wochen mal wieder zu einem neuen Video von mir. Heute direkt mal was ganz Nettes für euch, und zwar wie ihr im Titel schon gelesen habt, gibt es eine Ankündigung für ein neues Projekt. Dieses Projekt habe ich komplett alleine geplant, das ist mein erstes eigenes Projekt nach Battletime, aber das kennt eh keine so mehr. Und zwar nennt sich dieses Projekt Minecraft Hefko. Falls ihr jetzt fragt, was Hefko bedeutet, Hefko ist einfach für die Abkürzung für Herteon vs. Community. Und ihr habt ihr richtig gehört, das ist ein Community-Projekt für mich und meine Community, ähm, in der wir halt die verschiedensten Modi spielen und sozusagen es einen Punktestand gibt. Jede, jede Folge wird der Punktestand halt bei jedem um eins addiert, falls für denjenigen, der halt die Runde gewinnt, also sagen wir mal in Folge 1 gewinne ich, in Folge 2 gewinnen die Community, in Folge 3 wieder ich, dann würde es 2-1 nach der dritten Folge für mich stehen. Ähm, und das will ich so um die, naja, 10 bis 15 Folgen machen und der, falls ich es nicht schaffe, gegen die Community anzutreten, gibt es eine kleine Bestrafung für mich, die ihr euch dann später raussuchen müsst und deswegen werde ich auch versuchen, natürlich zu gewinnen, um halt mir die Ehre zu holen und so. Ähm... In der Beschreibung seht ihr jetzt auch ein Google-Formular. Falls ihr derjenige sein wollt, der gegen mich antritt und die Punkte für die Community sammelt. Ähm, falls ihr denkt, ihr schafft das, dann füllt dieses Formular aus. Alle Fragen auch bitte beantworten. Okay, es sind eh alles Pflichtfragen, das heißt ihr müsst die beantworten, sonst könnt ihr das Formular nicht abschicken. Und ich picke mir dann halt, falls es über 15 Leute werden, was ich jetzt bezweifle. Aber falls es über 15 Leute werden, picke ich mir da so die Besten raus. Und ja, die Leute treten dann gegen mich an. Und ich denke mal, dass das ein lustiges Projekt wird. Und ich damit auch ein bisschen mehr mit der Community machen kann, was ich ja eigentlich so gut wie gar nicht gemacht habe bis jetzt. Und ja, das war es auch schon mit diesem kleinen Video. Ich wollte euch nur dieses neue Projekt ein bisschen näher bringen. Ähm und ja, wann die erste Folge kommt, kann ich leider noch nicht sagen, da warte ich erstmal auf diese ganzen Bewerbungen und so alles, die jetzt reinkommen sollten am besten. Und ja, das war's dann wieder von mir, ich bedanke mich fürs Zuschauen, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, YouTube ist da ein bisschen komisch, was das angeht. Und ja, das war's von mir und ich sage, ciao!